In den letzten Jahren haben wir mit unserer Mohawk-Familie eine Riesen-Fangemeinde weltweit erreichen können und haben aufgrund dessen das bestehende und erfolgreiche Mohawk-System weiterentwickelt. Das bär system ist unsere eigene Hommage an den Bogensport. Es ist das größte Produktinvestment der berbo geschichte besonders weil wir zusätzlich die Premium-Linie unserer Eitel in limitierter Edition entwickelt haben. Wir haben uns außerdem dazu entschlossen, den Big Bear im neuen Design wieder aufzunehmen. Er gehört genauso wie die Mittelteile der Mohawk-Familie zum BLS-System. In der Entwicklungsphase bestand die größte Challenge darin, die Anstellwinkel so zu modifizieren, dass alle BLS-Mittelteile mit allen Wurfarmen innerhalb des Systems kombiniert werden können. Das war der erste Schritt des BLS-Systems. Alles muss perfekt miteinander kombinierbar sein. Das BLS das BLS-System besteht nach der Entwicklung aus drei Wurfarmtypen. Hybrid, Recurve, Long, Recurve, Short. Die BLS-Mittelteile kommen aus der Mohawk-Familie in den Längen 13, 17 und 19 Zoll. Für uns gibt es nicht den Bogensport. Bogensport heißt für Bearpro Products Vielfalt und verschiedene Ansprüche. Die Vielfalt zu honorieren und die Ansprüche zu vereinen bilden den Zweck des Baerpo System.